Hey Sport 2000 Family, was geht und willkommen zu einem neuen Playtest hier auf unserem Sport 2000 YouTube Kanal und ihr könnt direkt erkennen, um welchen Fußballschuh sich heute dreht, und zwar um den Adidas X Ghosted Plus. Don't you ever come up about the cracks and try to tell me how to get it, I've really way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me. Many people waking on me in the lobby trying to board a bus and get it in. 100.000$ conversation with investor telling me they wanted in. Die Alias X Ghosted bietet wirklich sehr, sehr viele hilfreiche Features für das Thema Geschwindigkeit. Wir starten mal direkt mit der sehr, sehr auffälligen Chromsohle. Die ist nämlich nicht von der Optik allein sehr, sehr cool, sondern auch von der Performance und der Idee dahinter. Nämlich der gesamte Vorderfußbereich hat sehr, sehr viel Inspiration aus dem Sprint- bzw. Leichtathletikbereich gefunden, weshalb der Fußballschuh auch leicht nach oben gewölbt ist. Das ist zum einen dafür da, dass man mehr Kraft beim Beschleunigen abgeben kann bzw. der Fußballschuh mehr Kraft mitgibt. Zum einen liegt das aber auch mit der Sohle zusammen, die extra so leicht nach oben gewölbt ist. Wir haben nämlich hier eine Speedframe Carbitex Sohle, Carbitex auch bekannt als Carbonfasern, beziehungsweise Carbon, das ist hier innen verarbeitet an der Sohle, am Vorderfußbereich und hilft einfach mehr Kraft beim Beschleunigen zu übertragen. Kennt man aus dem Sprintbereich und deswegen auch der Fußballschuh leicht nach oben gewölbt. Was natürlich beim Thema Geschwindigkeit auch einen Vorteil bietet, ist das wirklich sehr geringe Gewicht, das Adidas ist also das X Ghosted. Wir haben hier das sogenannte Mirror Skin Obermaterial, das ist ein anderes Obermaterial, als beim Ghosted Point One eingesetzt wird. Da wird es nochmal ein separates Video geben, wo wir die beiden Schuhe auch vergleichen. Wir haben hier ein dreilagiges Obermaterial, hört sich zunächst erstmal nach einem dicken Obermaterial an. Aber wir haben so ein dünnes Obermaterial, dass man hier sogar durchsehen kann, wenn man die Finger reinmacht oder den Schuh. Den, den Socken, dann sieht man tatsächlich auch den Socken durch das Obermaterial durch. Er ist sehr, sehr dünn und dreilagiges Obermaterial. Das hat den Vorteil, dass es einerseits immer noch sehr, sehr dünn ist, aber gleichzeitig natürlich auch genügend Stabilität innerhalb des Schuhs bietet. Außerdem bietet der Fußballschuh den sogenannten Vakuumfit. Der Schaft ist wirklich sehr, sehr niedrig geschnitten. Sprich, im Vorderfußbereich soll es dadurch einen sehr, sehr guten Lockdown geben und im Knöchelbereich gleichzeitig Freiheit, dass man auch einen guten Komfort hat. So viel zumindest zur Theorie. Ich würde sagen, das testen wir jetzt mal wirklich. Das war es auch schon wieder zum Adidas X-Ghosted. Eure Meinung zu diesem krassen Speedboot jetzt mal in den Kommentaren da lassen. Definitiv auch, falls das Video euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch wirklich keine Videos mehr auf unserem YouTube-Kanal. Falls ihr euch dieses Biest sichern wollt, checkt jetzt mal den Link in der Beschreibung aus. Da kommt ihr zum Online-Shop und könnt euch dieses Biest hier sichern. Das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bleibt sportlich und ciao!